Hallo, woran denken Sie, wenn Sie Ihre Hände anschauen? Hände können ganz unterschiedlich aussehen. Manche sind ganz zart und fein gegliedert. Manche sind gut gepflegt, andere eher nicht. Und bei manchen, besonders bei älteren Menschen, sind die Hände oft stark zerfurcht und gekrümmt. Manchmal entdeckt man auch Narben in den Händen. Ich habe mir zum Beispiel mal als Kind tief in den Daumen geschnitten. Die Narbe, die sehe ich heute noch. Unsere Hände sind eben ganz unterschiedlich, so wie wir um Menschen unterschiedlich sind. Und sie können uns eine Menge über unser Leben erzählen. Hände sind auch enorm wichtig. Wie wichtig, merkt man erst, wenn sie einem mal nicht zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, wenn sie eingegipst sind. In der Losung für heute geht es auch um unsere Hände. Im Psalm 121 steht, Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Ich finde das ein sehr schönes Bild und einen sehr schönen Segenszuspruch. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, am Tag und sogar nachts. Dabei ist nicht der Schatten gemeint, der uns frösteln lässt, sondern der Schatten, der in der Mittagshitze des Tages kühlt vor der erbarmungslos brennenden Sonne. Wobei ich, wie Sie vielleicht auch, ein bisschen rätsel, wie der Mond in der Nacht stechen soll. Vielleicht ist das eine Erklärung. In der Wüste kann es nachts bei klarem Himmel sehr kalt werden, sogar lebensgefährlich kalt. Auch davor, vor der Dunkelheit der Nacht, soll der Schatten Gottes den Menschen schützen. Und ich finde, es kommt dabei nicht so sehr darauf an, dass wir mit unseren Händen unheimlich viel tun und besonders leistungsstark sind. So nach dem Motto, wenn du viel schaffst, dann wird Gott bei dir sein. Nein, Gott spricht uns seinen Schutz zu, einfach so, ohne unser Zutun. Das gibt mir Hoffnung. Die Losung weist uns aber auch darauf hin, ich habe die Freiheit unter dem versprochenen Schutz zu bleiben oder aus dem Schatten in die pralle Sonne zu treten, dem Leben ungeschützt und erbarmungslos ausgeliefert. Die Frage ist also, wie kann ich unter dem Schatten Gottes bleiben? Eine Möglichkeit wäre, die Hände zu falten und zu beten. Wer betet, der sammelt sich, kommt zur Ruhe und findet gleichzeitig Kraft für das alltägliche Tun. Wer betet, bekommt manchmal auch einen Weg gezeigt, wenn das Leben in einer Sackgasse zu sein scheint. Und wer betet, hat oft auch einen offenen Blick für das Leben um einen herum. Und so wünsche ich Ihnen, dass der Schatten Gottes über Ihre Hand bleibt, heute und alle Zeit. Amen.